Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel der Boss hier vom Boss-Channel, Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Erstmal eine kleine Vorab-Info. Und zwar findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Channel. Da werde ich heute so gegen 16 bis 17 Uhr live gehen. Also geht am besten jetzt schon mal in die Beschreibung, klickt auf den Link und lasst einen Follow da. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich dann online bin und ihr verpasst gar nichts, meine Freunde. Gespielt wird wahrscheinlich Warzone oder Cold War. Es wird dann geschaut, worauf ich und auch ihr Bock habt. Aber das Wichtigste ist ja sowieso, dass der Boss für euch live da ist. Live euch Tipps geben kann. Live Fragen beantworten kann. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich über jeden Zuschauer. Und ja, was soll es Besseres geben? Besseres geben? Hm, hm, eventuell dieses Video heute. Denn heute gibt es mal wieder ein kleines Reaction-Video. Und zwar hat hier der gute Scopes XPL, ich blende es euch mal ein, einen Kommentar verfasst, dass ich doch mal bitte auf gangster rap reagieren soll, beziehungsweise auf Rapper mit einer Street-Credibility. Da ich natürlich selbst die Person bin mit der meisten Street-Credibility auf der gesamten Welt, ist es ja die passende Aufgabe für mich. Und dann werden wir das gleich mal umsetzen. Der gute Mann hat ja auch schon den einen oder anderen Rapper als Vorschlag in seinen Kommentar geschrieben, aber ich dachte mir, ich, als Mann mit der meisten Street-Credibility auf der gesamten Welt, kennt natürlich auch den einen oder anderen Rapper. Und deswegen dachte ich mir, fange ich mal heute an, mit Rappern, die ich auch persönlich kenne, da weiß ich, was die sagen stimmt. Da weiß ich, da sind nur harte Fakten dahinter, keine falschen Informationen oder sonst irgendwas. Deswegen ist es erstmal die sichere Wahl. Übrigens, wenn ihr einen Kommentar schreibt, ich freue mich, der Boss liest wirklich jedes Kommentar. Also haut in die Tasten, meine Freunde. Schreibt Vorschläge rein, schreibt Verbesserungsvorschläge rein. Vorschläge, was ihr sehen wollt, haut in die Tasten, der Boss liest alles. Wie auf der Street, da sehe ich nämlich auch alles, meine Freunde. Ich würde mal sagen, wir schnacken aber gar nicht mehr lange rum. Und wir gehen rüber. Man sieht, T-Rex Feed Roly automatik Bewährung. Also T-Rex und Roly automatik wie gesagt, die beiden kenne ich persönlich. Das Lied habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört. Normalerweise höre ich eigentlich nur meinen eigenen Rap. Wird eventuell auch was kommen. Hab ja auch den einen oder anderen Song auf YouTube veröffentlicht, meine Freunde. Falls da Interesse besteht, schreibt es in die Kommentare. Aber ja, Titelbewährung hört sich schon mal gefährlich an. Man sieht auch schon mal im ersten, ich sag mal, Frame, ein stabiles Auto müsste ein Mercedes sein. Also auf jeden Fall verspricht schon mal einiges. Ich weiß auch, dass die beiden, glaube ich, AMGs fahren. Sieht jetzt hier nicht nach einem AMG aus, aber vielleicht wollten sie halt nicht so angeben in ihrem Video. Ich würde mal sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und hören uns das Ganze mal an. Okay. Okay, da mache ich doch gleich mal direkt Pause. Man sieht hier im ersten Abschnitt schon mal die beiden Männer sehr breit gebaut. Sehr stabile Schultern, auch sehr stabile Outfits hier. Ich glaube T-Rex links mit seinem stabilen Trikot, mit seinem Bulls-Trikot. Sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Kollege, Rodey-Automatik auch. Ich sehe auf jeden Fall mit einem, ich glaube, leicht leicht dickeren Oberarm. Ah, ist schon, wohl ist schon einiges dicker als der gute T-Rex. Auf jeden Fall auch ein stabiler Brust-Rückenumfang. Scheint hier auch eine Rolex zu tragen, wie der Name natürlich auch schon verrät. Und eine Bauchtasche. Also wirklich schon mal die beiden Outfit-technisch und körpertechnisch schon mal sehr top. Bei Roley Automatik sieht man auch die kurzen Seiten. T-Rex hat da so ein schwarzes Tuch drüber. Also entweder hat er es vielleicht nicht mehr rechtzeitig zum Friseur geschafft oder sein Friseur ist im Gefängnis. Kann natürlich bei solchen gefährlichen Leuten immer sein. Passiert mir auch das ein oder andere Mal. Aber hören wir mal den Song an. Okay, also der erste Part. Bis dahin auf jeden Fall sehr stabil. Der gute T-Rex rappt das und float das sehr stabil durch. Hier sieht man im Videoaufschnitt auch gerade eine Waffe. Ich als Experte erkenne auch, dass das eine echte Waffe ist. Habe ja schon die ein oder andere Waffe auch in der Hand gehabt. Deswegen erkenne ich sowas. Ja, bis jetzt auf jeden Fall sehr stabile Lines. Vor allem die 0mm Seitenline gefällt mir natürlich. Der Boss, aktuell nicht ganz auf 0mm, müsste mal meinen Friseur wieder besuchen, meine Freunde. Aber wie vorhin schon angewähnt, ist der Mann, glaube ich, gerade im Gefängnis. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber ja, der hat natürlich mehrere Kontakte. Hören wir mal weiter. Take over. Wir okay. Stabile Lines. Pietro Lombardi zu wissen, kann man mal machen. Ist jetzt nicht, ich sag mal, ja, der Gegner, der sich da wehren kann. Aber für die Re T-Rex und Rolli-Automatik, so ein kleiner Fraud. Ich sag mal, wir haben doch auch früher immer den schwachen Leuten auf der Schule das Pausenbrot weggenommen. Einfach mal so zum Spaß. Jetzt nicht, weil man ich sag mal, die Challenge gesucht hat, sondern einfach mal, weil man den kleinen Johannes mal so ein bisschen ärgern wollte. So aus Spaß eben. Da kann man dann auch mal so eine Line bringen. Hier schlagen die beiden gerade in den Kofferraum. So wie ich die Jungs kenne, wird auf jeden Fall auch der ein oder andere Feind gerade drinnen liegen. Also auf jeden Fall sehr gefährlich. Oh, da hat man gerade ein Schwert gesehen. Sehr gefährlich bei roller Automatic in der Hand. Auch die Pose, sehr krass. Und die schwarzen Felgen, boah. Gutes Video bis jetzt. Okay, da wurde auch erklärt, warum die beiden Jungs gerade eine Maske aufhaben im Video. Ich kenne sie natürlich eher ohne Maske. Sehen auch beide sehr gut aus, kann ich euch versprechen. No homo. Also sehr hübsche Männer. Aber wenn die Prozesse laufen, dann möchte man sich nicht zeigen. Ich kenne es ja auch. Ich gebe da eigentlich aber immer ja nicht zu so viel drauf, weil wie ihr wisst der Boss, dem kann eigentlich nicht so viel passieren. Wobei schaut am Montag wieder vorbei bei der Serie "Das Leben eines Gangsters", da werdet ihr mehr dazu erfahren. Aber ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen die Masken. Oh, jetzt scheint die Hook anzufangen. Hier hat nochmal der gute T-Rex gesagt, dass er fünf Jahre im Gefängnis war. Was natürlich sehr stabil ist und auch ja, seinen Text noch ein bisschen Tiefe verleiht. Da sieht man, der Mann hat gelitten, hat kein Licht gesehen, hat ein schweres Leben. Und jetzt, wie man die beiden sieht, geht es ihnen gut. Sowas freut mich einfach, wenn ich sehe, wie Jungs von der Straße es einfach schaffen, meine Freunde. Hören wir jetzt mal die Hook an. Ich bin niemals sondern nur auf Bewehre. Okay, die Hook sehr melodisch, also wirklich sehr melodisch. Da denkt man fast, Britney Spears hätte die gesungen. Also wirklich sehr schöne Hook. Einfach toll, erklären Sie auch nochmal, dass sie auch Bewährung sind, aber trotzdem auf Kilobasis Hero-Pushen. Also wirklich sehr stabile Männer. Die Jungs, die hassen halt einfach. Das sieht man auch, sieht man im Video, wie sie sich bewegen, wie sie rappen. Das sieht man einfach. Ich als wirklich realer typ da sieht man sowas. Man fühlt sowas und sieht sowas. Deswegen die beiden Jungs sehr toll. Ich bin jetzt auf Roly automatik gespannt. Er sieht für mich ein bisschen so aus, als könnte er sogar noch ein bisschen besser abliefern. Aber schauen wir doch erstmal rein. Aus der Entfernung, meine Freunde. Ist immer sehr stabil angefangen. Oh. Da sieht man auch wieder das Schwert. Also bis jetzt die Stimme sehr mächtig. Der Mann hört sich an. Der hört sich noch an, als ob er noch mehr in seinem Leben erlebt hätte und noch mehr durch den Dreck gegangen ist. Allein von mir da demonstrativ sein Schwert in die Kamera hält, wirklich sehr gefährlich. Hier, schöne Grüße an Don Vito noch an der Stelle, auch ein Kollege von mir. Also, er rappt hier auch nochmal vom Ghetto. Auf die 1. Also man sieht die Jungs, die kamen aus wahrscheinlich schlechten Verhältnissen, haben aber einen harten Weg gehabt, haben gearbeitet, haben viel dafür gemacht und haben es jetzt einfach geschafft. Wirklich tolle Message. Man sieht auch, der Mann multilingual gebildet, kann hier die ein oder andere Fremdsprache wirklich... Ja, scheint auch ein sehr schlauer Mann zu sein. Hier in dem Videoclip nochmal die Waffe zu sehen, ist definitiv eine echte Waffe. Also mit den jungen sollte man sich besser nicht anlegen, meine Freunde. Oh! Oh! Oh! oh. Sehr gefährliche Da hat man gesehen, die Jungs sehen nicht nur gefährlich aus, sie haben auch die Kampfsporterfahrung, dass sie solche Moves rausbringen können. Wirklich sehr gefährlich. Auch schön, wie Rolli-Automatiker sieht, dass er das alles für seinen Baba macht. Da sieht man, die Jungs haben auch ein sehr großes Herz für ihre Familie. Einfach toll sowas. Auch, dass er seine Freunde Fadi und Arif erwähnt. Wirklich, da geht mir einfach das Herz auf meine Freunde. Oh, Verkäufe oder doch ohne ah. diese schön, die Rolex. Scheint es Submariner zu sein. Wirklich tolle Uhr. Habe ich auch persönlich im Besitz. Ich glaube, ich habe sowieso das ein oder andere Rolex-Lagerhaus bei mir zu Hause quasi, also, ja, muss ich eigentlich gar nicht erwähnen. Oh, da wird das Schwert aus der Bauchtasche gezückt, sehr gefährlicher Schrott auch die, die Kampfbewegungen auch sehr gefährlich ja meine Freunde das war's es ja noch mit dem Song also wirklich Astreiner Song Sound wirklich Bombe die beiden Jungs einfach nur Baba Typen einfach nur ein schönes Ding wenn es euch gefallen hat lasst auf jeden Fall ein Like da lasst einen Kommentar da und lasst ein Abo da Macht die Notifikation an, keine Ahnung, meine Freunde, ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus als ich. Aber ja, euer EMP-Doppel-Io, der Boss, ist over and out, bitches, no homo, skurr.